Wir sind wieder in Portugal, wir haben jetzt Spanien wieder verlassen, das war sehr schön. Wir sind jetzt auch eine ganz tolle Strecke gefahren, hat uns gut gefallen. Aber jetzt geht unsere Reise in Portugal weiter. Und was haben wir gleich geschenkt bekommen von Portugal? Eine Zeitgutschrift. Jawohl, eine Stunde. Wir sind jetzt nämlich wieder eine Stunde rückwärts. Also die Uhr müssen wir jetzt eine Stunde zurückstellen. Wir bekamen eine Stunde. Und ja, mal schauen, was wir heute noch alles mit dieser Stunde anfangen können. Genau, gleich möchte ich machen. Mal, <noch> mal abwarten. <lacht> wir fahren auf jeden Fall nach Bea. und die Stadt ist ganz interessant. Vielleicht finden Sie da was einziehen. Ja, genau. Wir haben schon was im Kopf. Ja, also wir haben schon ein bisschen nachgelesen und schauen wir mal, wie es wird. Genau. Wir. schon etwas außer Atem und wir waren noch nicht mal auf dem Tower von dem Kastel in bei oder B oder wie sich das ausspricht. Denn da sind wir ja jetzt. Aber das schaffen wir. Mhm. Jetzt wollen wir eben diesen Tower besteigen und ich kriege jetzt schon Schnappatmung. Oh Gott! <lacht> Ja, und es ist wärmer als gedacht. Ja, also ja. es ist richtig angenehm. Es ist auch windstill. Ja, das heißt, man windstill. sollte uns jetzt verstehen können. Ja. Und wir haben hier von der Stadt ein bisschen was zu berichten. Es gibt hier auch eine verliebte Nonne. Ja. Oder es gab hier eine verliebte ja, Nonne. Genau. Die Geschichte erzählen wir euch natürlich auch. Ja. Und wenn ihr Lust habt auf eine schöne Aussicht, und auf die verliebte Nonne, dann begleitet uns einfach durch Bia durch. Ja, aber jetzt erstmal auf den Turm. Da brauchen wir jetzt auch eure Unterstützung. Genau. <lacht> Wenn wir es geschafft haben, dann melden wir uns oben wieder. Ja. <lacht> Kleine Pause. Praktisch, hier gibt es solche Nische am Fenster. Aber der Stein. Es ist ganz schön kalt. Da gibt es ein kaltes Fidele. <lacht> so, gleich geht's weiter. Ich will noch raus, und geht's weiter. Aber es geht. Na ja, ja, hast du recht. Ich muss auf sein so viel warten. <lacht> Etwas weniger Bier, da kommt man leichter durch. <lacht> ja, also die Menschen früher waren definitiv schmaler als wir. <lacht> Aber wir haben es geschafft, wir sind oben und die Aussicht ist natürlich wirklich super toll. Hat sich schon gelohnt. Also, Pavia ist ja eine extrem geschichtsträchtige Stadt. Mhm. Und für jeden, der ein bisschen historisch interessiert ist, lohnt sich das auf jeden Fall anzuschauen. Ja, genau, also für uns genau das Richtige. Wenn ich schlagen, wo ich tot bin, kannst du alles zahlen. Nein, natürlich nicht. So einen Quatsch machen wir nicht. Also, angeblich ist sie schon zu der Keltenzeit gegründet worden. Aber das ist alles noch nicht so bewiesen. Tatsache ist, der Cäsar, Cäsar. war da mhm. im ersten Jahrhundert. Und hat ihren Friedensvertrag unterschrieben. Ja. Dann kamen die, die Mauren, Mauren im 8. Jahrhundert ja. und sind bis ins 12. Jahrhundert geblieben. Und dann kamen wieder die, die Christen. Christen. Genau. Und irgendwann ist die letzte Geschichte von Peja, die war im 17. Jahrhundert und es waren die Franzosen. Ja, aber durch diese Geschichte, was da war, die erzählen wir euch dann am entsprechenden Ort. Genau, da bist du ein bisschen wand. Hier haben wir die Kathedrale von Bea. Hat das keine besondere Bedeutung? Nö. Deshalb gehen wir vielleicht zu einer anderen Kirche. Genau. Aber von außen wollten wir es euch natürlich zeigen. Denn wir machen immer vollständige Recherchen. Oder ziemlich vollständig. Oder das Wichtigste. Für uns. Und, und, und wenn es euch. euch auch interessiert und gefällt, dann ist das ja in Ordnung. Genau. So, aber jetzt bin ich gerade am studieren. Ja, das ist das ich bin schon am recherchieren. Das ist nämlich die hintergrund <lacht> Soufflose, oder? Ah, Soufflöse, ja, ja okay. Ja, wenn ich was erzähle, fl fl flüstere mir die Ossi meistens noch, was dazu Ja, ist doch gut, oder? <lacht> Teamwerk. <lacht> so soll es sein. Da stehen wir vor der Kirche Iglesia de Santa Maria. Ja. Das war mal eine Moschee, bis die Christen dann die Mauren vertrieben haben. Und dann ist es eine Kirche geworden. Ja, genau. Und die hat auch noch, wenn man das so sieht, hier diese Pfeiler oder wie man das nennen kann, sind sieht ja echt nur aus der Maurerzeit aus. Und hier ist sowieso ziemlich viel verschiedene Architektur eine Rolle gespielt haben. Ja, weil und ansonsten sind alle äh, muslimischen Symbole äh, eliminiert und die christlichen so Symbole. Viel Jahr, nach so vielen Jahren ist ja, da. Mhm. Äh, Ja, ja, die Maure waren da bis ins 13. Jahrhundert. Ja, 400 Jahre waren sie da. Genau. Also da gibt es schon vermutlich noch einige Spuren. Und seitdem ist sie, ist sie christlich, die Kirche, und da kann man sich vorstellen, dass da nicht mehr viel von den Mauren übrig ist. Hm, vermutlich. Nur die mhm. äußerste Fassade. Ja. Also im Winter in den Süden zu fahren hat viele Vorteile rein temperaturmäßig, auch die Touristen sind nicht zu viel unterwegs. Ja, genau. Aber es hat auch Nachteile, man steht oft vor verschlossenen Restaurants. Und okay. gelegentlich, wenn wir schon mal in ein Museum gehen wollen, auch vor einem geschlossenen Museum. <lacht> Ihr seht hinter uns den Konvent von Bea ja. und da hätten wir eine wunderschöne Geschichte dazu. Ja. Die wollten wir euch da drinnen eigentlich erzählen. Genau, an dem historischen Platz, wo das hier alles war. Weil dieses Museum eben war mal ein Konvent, also ein, wie so ein Kloster. Ja, mhm. und da gibt es die Nonne Mariana, Genau. Und die war aus wohlhabendem Haus. Ja, jetzt kommt nämlich die schöne Geschichte, die ja. wir euch erzählen wollen. Die ist Zweitgeborene und es war im Mittelalter so üblich, dass man die Zweitgeborenen ins Kloster gesteckt hat. ja. Mit einer ordentlichen Mitgift natürlich und so kam die Mariana hier rein mhm. und sie hat sich verliebt in einen französischen Offizier, einen Marquis ja. und der hat ihr auch ein Eheversprechen gegeben und was macht der Herr Lodry? Er geht einfach wieder nach Frankreich. So sind es die Männer. Ja, ja. Anders als ich, ja. Ich nehme die Osi überall mit. Ja, ja. Und wir lassen uns nicht sitzen. Ja, <lacht> aber der hat sie sitzen lassen, die Mariana. Und sie war sehr traurig drüber und hat fünf glühende Liebesbriefe darüber geschrieben. Jawohl. Und diese Liebesbriefe sind irgendwann gefunden worden. Und zwar von Rainer Maria Rilke, das ist ja der Lyriker, der deutschsprachige Lyriker. Ja. Und der hat sie dann wohl ins Deutsche übersetzt. Man hat dann diese Briefe nochmal analysiert und hat dann gesagt, äh, die können nicht von einer Nonne sein, denn so wie die geschrieben sind, so kann eine Nonne nicht schreiben. Aber man hat dann weiter recherchiert und hat festgestellt, dass die Mariana sehr gebildet gewesen ist. Ja, mhm. Sie war auch die Schreiberin des Klosters. und Sie, war auch übrigens, sie hat nicht das Gelübde gebrochen. Genau, das ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte dich nur noch aussprechen lassen, dann hätte ich das jetzt selber gesagt. Ja. Denn Das war extra ein Kloster, so war es nämlich üblich, dass Frauen oder Zweitgeborene doch Töchter ins Kloster geschickt wurden und da durften sie auch heiraten, ja, wenn sie einen Mann gefunden haben, der sie heiraten wollte. Ja. Und die Mariana hat gedacht, den hat sie jetzt gefunden, aber der ist dann abgehauen, der Hallotri. Ja, ja genau. Und man weiß es nicht, sie, sie war ja mittellos, denn die, die Mitgift steckt im Kloster und was das Kloster mehr hat, das gibt es nicht mehr her. Nee. Ja? Und vielleicht hat er dann einige gefunden, die Mittel gehabt hat. Also ja. er hat auf jeden Fall, ist ihr davon Fondlauf und sie hat fünf glühende Liebesbriefe geschrieben. Und der Rainer Maria Rieke hat sie ins Deutsche übersetzt. Ja genau, und das ist jetzt leider eine bittersüße Liebesgeschichte, die, die? nicht für die Mariana im Happy End geändert hat. Genau. Mhm. Und was ist jetzt noch dazu zu sagen? Ach ja, der, die Mariana, da schließt sich jetzt auch wieder unsere Reise. Wir kommen jetzt zurück nach Sinis. Und wenn ihr euch erinnern könnt, in Sinis, da ist der Fasco der Gamma geboren, der also die Rude über das Kap der guten Hoffnung gefunden hat. Ja. Und dieser Fasco der Gamma war der Urgroßvater vom Taufbaden von der Mariana. Ah ja, ja, so ist eine ziemliche Geschichte. Zufälle gibt es, ja? Hättet <lacht> ja. ihr das gedacht, dass der Taufbade von Fasco, da kann Nein, der nein, ja, ja das Mariana. ist ja schon ganz durcheinander. Hättet <lacht> ihr das gedacht? Niemals. Niemals. Wir auch nicht, ja. bevor wir hierher kommen sind, aber ja. es war eine schöne Geschichte. Trotzdem, wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, und äh, also ich war jetzt sehr ja gerne da reingegangen. Ich auch. Weil es gibt da nämlich auch noch viele schöne Sachen zu sehen die wir jetzt halt leider nicht zu Gesicht bekommen. Aber vielleicht klappt es ja bei euch. Wenn ihr mal hierher kommt, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich denke, das ist ganz schön lohnenswert. Und vielleicht erinnere ich euch dann an die kleine Geschichte, die wir euch erzählt haben. Und dann macht das Anschauen noch viel mehr Spaß und ist interessanter. Mhm, genau. Das war's. Ja. Und es war Bea und wir fahren jetzt zurück zum Campingplatz. Ja. Den ich mir vorschlagen. Ja genau, das ist weit. Hier ist alles sehr fußläufig Ja, und äh, erreichbar. die nächste Station ist gar nicht so weit weg. Und hat auch mit BR zu tun. Ja, aber das ist jetzt... Tut jetzt hier nichts zur Sache. Tut nichts zur Sache. Ja. <lacht> wir gehen jetzt zurück. Fahren zurück. Oder fahren, ja genau. Die, ja die mit Ruckelbiste. Oh ja, das ist. Wir schütteln uns zurück. <lacht> Diese Straße hier, aber ja, zumindest keine Schlaglöcher, nur Kopfstandpflaster. <lacht> Am nächsten Tag verließen wir den Campingplatz in Bea, auf dem wir zwei Tage gestanden hatten, und machten uns auf den Weg nach Ephora. Zum Preis von dem Campingplatz kann man nichts Negatives berichten. Für 7 Euro standen wir ruhig, hatten sogar Stromanschluss inklusive. Allerdings machte der Platz einen sehr vernachlässigten Eindruck. Ja. Und jetzt sind wir schon in Evora angekommen. Da ist ein guter, guter zentraler Stellplatz. Also gibt es eigentlich zwei und einer ist mit Versorgung. Alles gratis, also echt super. Allerdings nimmt man den bkw den Platz weg, denn das ist ein großer BKW-Parkplatz. auch. Nein, ja, ja, aber auch für, für Wohnmobile. Ist und zulässig, also wir machen nichts gegen die Vorschriften. Nein, natürlich. Jeder. Es ist ein reiner Stadtparkplatz, ja. Stellplatz. Keiner für Urlaub machen natürlich. Wir und sind jetzt nach e -E Evora gefahren und da bedanken wir uns nochmal für den Tipp, den uns eine Zuschauerin gegeben hat. Also sie scheint uns zu kennen, denn wir haben recherchiert. Erstens mal liegt es genau auf unserer Strecke und somit äh, haben wir gesagt, da müssen wir mal vorbeigucken, weil sich das total interessant liest, was wir jetzt herausgefunden haben. Genau, also Evora ist unesco Weltkulturerbe, die Altstadt. Und da gibt es einiges zu betrachten mhm. und wenn es euch interessiert, dann kommt er einfach mit. Ja, also es scheint sich zu lohnen. Ja, das Wetter ist angenehm, Sonne scheint, es ist etwas frischer. Frischisch. Zum Radfahren brauchen wir Windjägle. Ja, ja, ist schon. Aber wenig das frisch. ist ja unser Problem, damit habt ihr ja nichts zu tun. Ihr ja. könnt einfach die Sonne genießen. Ja, so wie wir eigentlich auch. Ja, genau. Und jetzt fahren wir da eben mit den Rädern mal hoch und schauen und uns das an. Und schaut uns das alles einmal an. Und das hört sich auf jeden Fall interessant an, was wir gelesen haben. Und das, und das wollen wir jetzt mal mit eigenen Augen sehen. Genau. <lacht> Da sind wir jetzt vor der Kathedrale von mhm. Evora. Ja. Und wie überall aus der iberischen Halbinsel mussten auch in Portugal und besonders natürlich auch in Evora die Mauren vertrieben werden. Ja. Das ist im Ende des 12. Jahrhunderts gelungen. Und dann hat man sofort begonnen, mit dieser Kathedrale zu bauen. Zu, zu bauen, ja. zu Bauer, genau. Und was, Ihnen da, was sie da geschafft haben, das schauen wir uns jetzt mal an. Mhm. Also, da muss man sich an strenge Regeln halten, ja. Wir wollen jetzt erst in die Kirche und dann zum Turm hoch. Aber die Vorschrift sagt, ja, erst auf dem Turm und dann in die Kirche. Ja, ist so. Eigene Gesetze. Ja, machen wir jetzt. Machen wir es halt so. Oh. Diese Türme immer. Diese viele, viele und schmale Treppen. Aber ich glaube, wir haben es bald geschafft. Es geht rund, rund, rund. So. Wir schnaufen, Wissen wir. Ja. <lacht> Aber natürlich wie immer. Gigantisch. Gigantisch, ja. Was wir ein <lacht> <lacht> Nur fast natürlich. <lacht> Alles gefährlich in Portugal. Da ist gar kein Geländer. Okay, aufpassen. Wir sind ja groß, wir können aufpassen. ich immer wieder runter. Ja, so langsam. Ich finde es immer faszinierend, was die Leute früher so geschafft haben. Und welche Details da zum, zum Teil sind, es ist einfach gigantisch. Enger geht immer. Ich gelobe abzunehmen. Das wird wahr sein. Aber hast es ja geschafft. Es lohnt sich halt schon. Ich hoffe nicht, dass das unser letztes Stündlein war. Denn in die Knochenkäppe gehen wir auch noch. Die Ossi verschwindet. Abwärts geht's ins Loch. In die tiefen Gemäuer. Und wo es eng hoch geht, geht es in der Regel auch wieder eng runter. <lacht> Aber irgendwann hat man es dann geschafft. Ich hoffe, dass wir irgendwann nur in die Kathedrale reinkommen. Auch wenn man kein Mönch ist, muss man sich auskennen hier. Treppe auf, Treppe ab, geht's da. So, das war schon mal die Kathedrale und die war sehr interessant, finden wir zumindest. Ja, ich liebe solche alte Gemäuer eigentlich, vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, wie die damals gearbeitet haben, das ist schon richtig faszinierend. Und mittlerweile, wenn ihr uns begleitet habt auf der... Ich reise durch Portugal, dann sagt euch jetzt auch der Fasco, da kann man was. Ja, der begegnet uns einem hier überall. Ja, und hier ist auch ein Ort an der Kathedrale, da sind nämlich seine Flaggen fürs Schiff zur Weltumsegnung gesegnet worden. Mhm, genau. Und nachdem er erfolgreich war, wurde es ja gar nicht so schlecht. Deswegen haben wir einmal 50 Cent investiert. <lacht> Eintritt haben wir auch noch bezahlt, also wir haben Aha. mehr in, äh, investiert. Ja, mal schauen, ob es uns gut tut. <lacht> was man hier natürlich gar nicht erwartet, das ist ein römischer Tempel, aber die guten Römer waren natürlich hier auch. In Bea waren sehr ja auch, haben wir ja mhm. schon gesagt. War sogar der Cäsar. Ja, genau. Und, und hier, das ist der Diana-Tempel. Diana, die Göttin der, der Jagd. Jagd. Ja. Genau. Und da ist dann, früher ist da äh, im Mittelalter irgendwann ein Gebäude drum gebaut oder ein Wehr, Und dann hat man da drinnen das Schlachthaus gemacht von Evora. Und irgendwann haben wir es dann abgerissen und dann hat man festgestellt, dass also diese Tempel da umbaut wurden und da hat man sie wieder freigelegt. Mhm. Und somit stehen hier noch ein paar Überreste vom Diana-Tempel. Genau. Also, mittlerweile ist es richtig warm geworden. Mhm. Jetzt sind wir zu warm angezogen eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Sobald die Sonne so richtig rauskommt oder richtig scheint, wird es gleich sehr warm. Ja, vor allem, weil es der Windstill ist heute. Ja. Zum Glück. So, und da stehen wir jetzt vor der Privatkirche, Private Churches in Portugal. Mal schauen, ob wir da reinkommt. Die hat interessante Kacheln. Ja, so wie das hier auf dem Foto aussieht, ist die von oben bis unter das Kacheln. Die schauen ja, wir uns jetzt Kacheln. an. Ja. Ja. Oh, obrigada. Awesome. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Also so wie das aussieht, geht man mit Knochen in Portugal ziemlich locker um. Wie kommt man dann noch zur Knochenkapelle? Ja, mal schauen, ob sie auch hat. Mal schauen, was man da sieht. Ja, ein Haufen Knochen. Aber es ist schon erstaunlich, es ja. gibt öfter solche Knochenkapelle. Und in Portugal ja. Ja, aber die Kirche hat was, ne? Wir wissen nicht, wie das gemacht wurde und was da abgeblättert ist, ob das dann irgendwie Die Lasur halt. Die Lasur, ja. ja. Wahnsinn, also ist schon enorm. Ja. und da wo wir jetzt stehen, das ist oberhalb von den Knochen, da gehe ich jetzt rüber, dass ich da noch dringend noch runterfalle. Zum Glück ist ein Gitter drüber. Das sind sie, die Knochen. Und da ist auch ein tiefes Loch. Gruselig. Pass auf, dass nichts runterfällt. das kriegen wir nie mehr. Nein. <lacht> so, jetzt stehen wir da vor der Knochenkapelle. Und da habe ich vorher nachgelesen, für Kinder ist es nicht sonderlich geeignet. Man sollte da Kinder nicht unbedingt damit konfrontieren, denn die könnten geschockt sein. Oh, dann bin ich aber gespannt, was man jetzt zu sehen bekommen. Jetzt bin ich mal auf das Kind im manne gespannt. <lacht> Ob ich auch geschockt bin. Ach so? Okay. Ah. Kette runtergefallen, nichts passiert. Noch sind alle Knochen heil. Ja. Die Inschrift lautet frei übersetzt: Wir Knochen, die hier sind, warten auf die Euren. Das ist schon etwas makaber, oder wie soll man das sagen, das sind hier Knochen von 5000 Personen, Personen. das ist Wahnsinn, ja, also es ist schon komisch, komisch irgendwie. Und die beiden Körper in den Vitrinen, das mhm. eine ist ein Baby, das ist ausgetrocknet, das ist exhuminiert und ausgetrocknet und das andere ist eine erwachsene Person. Mhm. Komisch. Man muss ich vorstellen, zu Ende mir auch mal. Wo also, oh, nicht in der Kapelle. Nein. Ist schon. Man muss sich da auch mal wieder seine Gedanken drüber machen. Nichts ist endlich. Alles doch, ist, doch, alles ist alles endlich. Nichts genau. ist unendlich. Ja. Okay. So, das ist der Platz hier, wie prognostiziert noch ist es Sonne da, aber es bewegt sich schon. Deswegen sind wir gleich in der Früh losgegangen. Jetzt ist alles erledigt und jetzt brauchen wir nur noch essen und genießen. Ja, wir haben es jetzt auch genossen, oder? Klar, aber <lacht> ausruhen und genießen, nicht mehr seit ziehen. Nee, aber so anstrengend war das ja gar nicht. Nein, das war super, ja, also ja. geht auch mit dem Fahrrad wunderbar, auch wenn okay. das Kopfsteinpflaster schon wirklich mehr jetzt nervig ist. Ja. <lacht> Ob, ähm, das BEA und dieses EVORA hat sich wirklich gelohnt und also es war wirklich toll, das anzuschauen. Das hat sich echt gelohnt. Ja. Und Heut, heute war es zwar etwas kirchelastig, aber es war trotzdem super. Macht nichts, das nächste Mal machen wir wieder was anderes. Ja genau, wie es ist halt immer ergibt, das ja. ist ganz klar. Was als nächstes kommt, das wissen wir nicht, weil wir wissen nicht, wo wir hinfahren. Wir wissen nur eins, der Wäschekorb ist gerammelt voll. Ja, eben deshalb, wenn wir jetzt dann weiterfahren, suchen wir uns einen Campingplatz ja. oder irgendwo, wo man halt waschen kann. Ja, mhm. also wir fahren weiter und wohin wissen wir noch nicht, aber ihr werdet bald erfahren, denn es kommt sicherlich noch ein Video aus Portugal oder sonst irgendwo her. Ich denke schon noch aus Portugal, ja. Solange ihr bei uns bleibt, kommen wir zu euch. Ja. Und wenn es euch hat, gebt uns einen Daumen. Abonniert den Kanal, schaltet die Glocke ein und, und schaut bleibt uns, uns auch frei. an. Ja, genau. <lacht> Einschalten nicht vergessen. Ja, genau. Ciao Tschüss. aus Evora. Tschüss. <lacht>